Heute zeige ich euch, wie ihr aus eurem Hefewasser Paniermehl macht. Ihr glaubt mir nicht? Doch, dann lasst euch überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Habt ihr schon gesehen, wie ich Hefewasser mit Brotresten mache? Nein, passt man gut auf. Hier ist ein bisschen Wasser und noch ein Teelöffel Zuckerrübensirup. Den könnt ihr auch durch Honig oder ganz gewöhnlichen Zucker ersetzen. Und es ist ganz wichtig, dass ihr das heute so macht und ich kann es auch empfehlen, ich mache das mittlerweile echt gerne, die haben bei mir die Datteln ersetzt. So und dann gebe ich hier Brotreste hinzu. Die können klein geschnitten sein oder auch ganze Scheiben, wichtig ist, dass die ein paar Tage an der Luft gestanden haben, denn dann können sich die Hefen dort absetzen. Noch Fragen? Zu kompliziert? Schreibt es mir in die Kommentare und herzlich Willkommen hier auf meinem Kanal zum Thema Hefewasser. Hier dreht sich alles darum, wie man Wildhefe selber macht. Und wenn du noch nichts drüber gehört hast, dann schau mal oben rechts. Ich verlinke dir da eine Playlist für dich. So, hier ist jetzt zum Beispiel ein Brot wo ich größere Stücke reingemacht habe. Und ihr könnt das... Ähm, ja, generell, das habe ich euch ja schon mal gezeigt, hier pürieren, das mache ich immer ganz gerne in meinem Glasgefäß, ähm, da gebe ich jetzt das Hefewasser hinein. Denn dann könnt ihr nämlich das Hefewasser mit den zerkleinerten Brotresten in euer Gebäck geben. Aber es kann ja sein, dass ihr ganz feines Gebäck habt und da ist es ein bisschen schwierig, wenn da irgendwelche Mondstückchen mit dabei sind oder irgendwelche Körner. Und deswegen zeige ich euch heute eine ganz tolle Möglichkeit, was ihr aus eurer Brot, Hefe noch machen könnt. Das ist total super einfach und ich produziere das gerade am laufenden Band. Heute Abend gibt es zum Beispiel Chicken Nuggets selbst gemacht mit dem selbstgemachten fermentierten Paniermehl. Das ist richtig, richtig lecker und eine tolle Möglichkeit der Resteverwertung. Also erst einmal gebe ich mein Hefewasser hier komplett auf meine Küchenmaschine. Wenn ihr wissen wollt, mit welchem Küchenequipment ich arbeite, schaut mal unter diesem Video, da habe ich immer alles verlinkt. So und da gebe ich jetzt mal Gas. Das Ganze wird schön in meinem Smoothie-Mixer püriert. Schön fein und klein. So soll es sein. Heute arbeiten wir im Reim. <lacht> Entschuldigung. Früh am Morgen und ich habe einen Clown gefrühstückt. So, jetzt habe ich hier so ein Hasib. Ich habe Vorsichtshalber zwei untereinander gegeben. Ist nicht unbedingt notwendig, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Und dann gieße ich jetzt das Wasser ab. So habe ich nämlich oben schön die feinen Brotreste und unten wieder mein Hefewasser, das ich zum Backen benutzen kann. Dazu kommt es aber bei diesem Hefewasser nicht, mehr dazu gleich. So und ein bisschen ist ja jetzt hier noch in dem Glas verblieben. Das heißt, ich gieße jetzt das Hefewasser nochmal zurück. Wir wollen nichts verschwenden. So, ja, das, das wird noch. Ich verspreche es euch. Falls ihr irgendwelche Wünsche mal habt für Videos. Ich bin ja ordentlich dabei, hier alle zwei Tage neue Videos für euch zu machen, damit ihr eure Wünsche erfüllt bekommt und mehr erfahrt, wie einfach und leicht man mit Hefe selber backen kann. Und das ist ja auch die selbst hergestellte Hefe, die viel gesünder und bekömmlicher für euch ist. Ich mache das mittlerweile so, dass ich wirklich alles mit Hefewasser mache. Also Backpulver gibt es ja schon ganz lange bei mir nicht mehr, ich habe dann immer alternativ mit Natron und äh, Apfelessig gearbeitet, gerade bei Waffeln oder Pfannkuchen. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich mache wirklich alles nur noch mit Hefewasser, weil ich das a viel einfacher finde und b super lecker. Gerade jetzt bei den Waffeln, das Rezept verlinke ich euch mal oben rechts, die waren traumhaft lecker. So, hier habe ich ein Backpapier, da habe ich jetzt meine Brotreste und die kommen da jetzt einfach drauf. Moment, das Hefewasser stellen wir zur Seite, das brauchen wir später. Wozu erfahrt ihr gleich? So, wir wollen ja hier Schritt für Schritt vorangehen. So und jetzt packe ich das direkt hier auf mein Backpapier. Schön fein und ihr könnt schon sehen, das hat wirklich super geklappt mit dem Mixer. Ihr könnt es sicherlich auch mit dem Zauberstab machen. Das klappt auch sehr gut. Ich habe das übrigens auch getestet, wenn ihr weder noch zu Hause habt, dann könnt ihr die Brotreste direkt auch grob zerkleinert. Die lösen sich ja immer im Hefewasser ein bisschen auf. Auch das könnt ihr auf dem Backblech verteilen, beziehungsweise hier auf dem Backpapier und das könnt ihr dann später mixen oder die Brotreste dann zum Beispiel für ein leckeres Brot wiederverwenden. Oben rechts verlinke ich euch mal mein Brot aus Altbrot und am Ende des Videos nochmal die Playlist mit der Resteverwertung. Das Ganze kommt jetzt auf ein Backblech, wenn ich das heil dahin kriege und das packe ich dann in den Backofen, mache das Licht an. Oder 50 Grad geht auch und macht eben irgendwie was zwischen die Ofentür, damit da die feuchte Luft raus kann. So, und hier ist mein ausgespültes Gefäß, das habe ich vorher gründlich mit heißem Wasser ausgespült. Da kommt jetzt wieder mein Teelöffel Zucker hinein. Ich werde euch übrigens auch mal demnächst zeigen, was passiert, wenn ihr Hefewasser mit 50 Gramm Zucker macht. Da habe ich schon ein paar äh, Nachrichten gekriegt. Und hier schaut mal, nicht nur kleingeschnittenes Brot geht, sondern hier auch so der Anschnitt, die Kanten, die vielleicht jemand nicht essen möchte oder die hart geworden sind oder Brot, was nicht ganz perfekt gelungen wurde. Das alles packe ich direkt so rein. Wie gesagt, ich lasse es ein paar Tage an der Luft stehen. Dann gebe ich ein bisschen von meinem Hefewasser hinzu. Ihr könnt das aber, wenn ihr das ganz neu macht und noch nie ein Hefewasser gemacht habt, lasst ihr die Bestandshefe selbstverständlich weg, weil die habt ihr ja noch nicht. Aber das bildet sich, versprochen. So, und das Ganze lasse ich stehen und hier sind meine getrockneten Brotreste schön paniert. So, das sieht doch ganz einfach aus, oder? Hier habe ich mein Glasgefäß für meine Gewürzmühle. Wie gesagt, ihr könnt die auch ganz lassen und dann in das Brot packen. Ich möchte aber jetzt Paniermehl haben, damit ich heute Abend, wie gesagt, die leckeren Chicken Nuggets machen kann. <lacht> So schön fein da rein. Heute habe ich wirklich einen Reimenfrosch geschluckt, irgendwie. Ne? Also tut mir wirklich leid. Ich bin heute irgendwie. Achso, übrigens, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Seit einiger Zeit biete ich hier auf YouTube Mitgliedschaften an. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, damit ich noch bessere Videos für euch mache, dann schaut mal unter diesem Video. Hier male ich jetzt das in meiner Gewürzmühle fein. Das mache ich immer zweimal. Ich halte das an und gebe dann nochmal Gas. Das klappt immer ganz gut, dass es richtig schön fein wird. Ich habe es aber auch schon mal in meinem normalen Mixer gemacht. Das klappt auch super, dann ist es ein bisschen gröber. Ihr kennt das ja vielleicht manchmal bei den Chicken Nuggets, wenn die Panade da so ein bisschen bröckeliger sein soll, wie zum Beispiel bei diesen Cornflakes, die man ja manchmal verwendet. Auch eine tolle Möglichkeit. So, jetzt geht noch der Rest mit hinzu.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 Und so sieht das Ganze aus. Ich packe das jetzt zur Seite. Ich habe hier so einen Deckel da drauf. So. Klappe zu. Affe tot fände ich jetzt auch echt blöd. So. Das packe ich jetzt einfach zur Seite. Und auf dem Bildschirm siehst du neue Videos. Ich sende dir viele liebe Grüße. Deiner Emma.